Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute wieder Jam Wizards Tactics. Wir haben am letzten Mal den Rang 4 erreicht im Ranked-Modus. Werden heute weitermachen mit unseren 3 Win-Streaks. Mal schauen, ob wir noch einen Sieg reinballern können. Ich glaube wir haben sogar eine 4er-Streak, aber es gab einen grafischen Fehler, der jetzt aber nicht gut behoben wird. Also ich dachte gestern ein Update, das heißt ich streak jedes höher als 3 glaube ich. Ich nicht sicher, ist auch egal. Ich würde mich Like freuen, abonniert den Kanal, schreibt was in den Kommentaren. Ich heiße maf Ich habe immer noch kein Intro. Jo, Leute, und da sind wir auch schon in der Runde. Wir haben hier wieder den Andromeda Robin abbekommen. Ich geht natürlich den falschen an und dann Maria. Mein persönlicher Liebling. Mal gucken, wie es auf der Karte aussieht. Wir müssen hier immer drei Flaggen einnehmen. Hier ist ja ein Gegner in der Nähe, ein Biker. Diesen Buggestunnel, also das er über die Richtung sein, in der wir gehen. Und hier ist ein Drache, holy shit. Drachen sind der Stark. Ich habe mich gerade umentschieden, Wir gehen nicht in diese Richtung, aber wir nehmen den Drachen hier ein. Eine sehr coole Einheit. Was gibt's hier? Hier gibt es noch ein Fire Mage. Und ein Bunny Fighter. Es gibt auch ein paar neue Einheiten jetzt mit den update gestern. Ich habe mich noch nicht ganz so äh, intensiv beschäftigt ich habe es nur bemerkt weil ich gerade das spiel starten wollte und es geupdatet worden ist dann ja, gucken wir mal was abgeht wir gehen auf jeden fall erstmal hier mit unserem Pferd in Richtung Drachen gucken uns mal kurz die Range von denen an wir müssen hm. wenn wir jetzt zwei Felder nach unten gehen und zwei nach oben wir uns mal zwei nach vorne erstmal wir müssen noch einen hoch kann auch gleich den kristall einsammeln und jetzt am besten gehen wir nächstes. Gehen wir hier noch einen hoch und gehen einen Zug einen runter. Dann können wir eventuell hier irgendwas abknallen. Immer eine gute Position. Das bewegen jetzt einfach so ein klein wenig in Richtung Mitte. Wo man halt den Drachen und dann hier Angriffe starten wir müssen. Auch dass wir nicht von der Map geschubst werden, wir sind ziemlich nah am Rand. Ups oder oben war auch noch ein gegner gut zu wissen Guck, was der gegner macht aber also das war ein bisschen nicht hier den so an den gegner zu schieben die wollen hier direkt stress hier sind drei sterne äh, was ist das für einer ein pyro ein drei sterne pyro und so, der hat neuen leben ich will mal kurz gucken kann er jetzt hin oh mein gott er kann hier voll reinballern das machen wir natürlich das ist sehr gut schaden nämlich hier direkt austeilen ich möchte den eigentlich nicht angreifen, weil dann sterben wir wahrscheinlich. <lacht> Bring den hier weg. Ich werde den Tank hier vorstellen. Damit... Ich werde nicht angreifen. Wobei... Ja doch, wir können das sogar angreifen. Wir greifen ihn an. Ich habe unentschieden. Auf jeden Fall schützen wir hier den damit ein klein wenig. Den gehen wir hier... Nein, wir gehen hier hin. mal hier... Okay, hier ist schon eine Menge mit hohen Sterne. Das ist gefährlich wegen wir nicht ganz an die front aber so ein bisschen der sieht hinterher kommt hier mit im mix rein und der bewegt sich richtung drachen weiterhin eigentlich können wir auch mit denen hier noch einen schritt gehen richtung drachen vielleicht können wir in diese runde den drachen schon erreichen was der gegner macht sich hier der tank sehr gut platziert kriegt ein wenig aufs maul ist fein die haben ich zum glück nicht äh, eingekesselt was sehr hilfreich ist hier ist gleich was Incoming. Wenn wir jetzt einen runtergehen, können wir hier hinschießen. Das gefällt mir. Machen wir. Ja, hier hin. Wenn die beiden getroffen. Aber unsere Typen werden natürlich nicht getroffen, was sehr gut ist. Stellen den hier auf. Und werden den hier. Ah, wir können ihn gar nicht ein einkreisen. Nevermind. War so ein bisschen der Plan. Ich hätte das gerne noch nicht gemacht. Ich wollte nämlich eigentlich jetzt dieser Tag hier benutzen. Dann treffe ich meinen eigenen Typen jetzt. Was kann der? Das ist kein Kämpfer. Wir können den hier weg? Ja, wir können den wegschießen. Dann können wir den gleich einkreisen und wir löschen hier Feuer. Haben wir genug Schritte? Auch oh, hier kommen wir gleich. Gehen das ist auch sch schlecht. Wir gehen hier doch ein bisschen halten. Nein, nein, warte mal. Einmal laufen. Ach, wir gehen hier so ein bisschen in die Defensive. Den können wir trotzdem nicht einkreisen, was schade ist. Und oh, doch können wir. Aber dann ist er nicht so rund eingekreist. Fuck. Hm. Wenn ich den jetzt hier bewegen kann ich den hin bewegen. Wenn wir den richtig hart attackieren. Vielleicht tötet das sind ja doch schon. Never mind. aber wir kriegen ja halt keinen Gegenschaden. Die kämpfen wir auch auf jeden Fall, weil der Tank kann das locker machen. Und oh, die machen alle nur einen Schaden. Das ist nicht so prickelnd, aber es ist eine ziemlich tankige Einheit, die wir attackieren. Oder oh, kann auch mal seine Fähigkeit einsetzen. Das machen wir dann direkt. <lacht> Ups, kleiner Husten -Krank. Ich hoffe, wir Gegner einfach ein bisschen weg. Muss eventuell strategisch ein wenig besser zu so platzieren. Ich werde auf jeden Fall hier eine hart und Kämpfe dagegen sein, weil hinter uns auch vielleicht Gegner spawnen. nach Spawn. Hm. Ich hoffe, mit unserem Magier können wir hier gleich was heilen. Ich möchte auf jeden Fall den Drachen jetzt gern haben. Ich komme nicht am Drachen ran. Der am Drachen ran? Oh, keiner von uns kommt am Drachen ran. Schwach. <lacht> Damit, aber, oh, hier können wir wieder einen sehr guten Hit landen. Wir gehen einen hoch und können hier... Ja, zwei von den Gegnern erwischen. Der ist sogar schon so gut wie tot. Ich glaube, den töten wir jetzt einfach. Den, der kann hier hinlaufen und sich langsam hinter ihm platzieren. Machen wir. Den töten wir. den. Wird nicht zurückschlagen oder er stirbt. Ist schon mal gut. Den können wir jetzt hier packen und da äh, ordentlich draufhauen. Das heißt auch nicht draufhauen, ich meine... Deshalb der Tank, ja, wir könnten theoretisch äh ja, wir können ihn einfach umbringen. <lacht> das ist natürlich nice. Wenn hm. wir jetzt mit einem auf dem Feld gehen, einfach um Heilung zu bekommen, ich mache glaube ich mit denen hier. Was macht das? So beschwören wir eine Einheit. Ist zwar klein und schwach aber trotzdem nice und hier zum beispiel den einen und dann einmal rauf und den töten yep. das war definitiv worth it hm, der tache wir gehen hier lang die beiden machen gleich ein bisschen problem beim fach immer der hat eine flagge das heißt wenn wir den killen ist es sehr nice hat der noch laufen ja yep. da kann heilen wir mal unseren tank wir machen hier noch ein bisschen wasser auf dem boden ich denke wir laufen auch hier oben lang Na, das gefällt mir so nicht so wollen wir uns dann den drachen wenn der jetzt nicht auf komischerweise getötet wird schauen oh, ach so, das war nur das klingt dachrad das einer von unseren major einheiten gestorben was sehr uncool wäre so also, wir nehmen jetzt den drachen an ein jetzt quasi den hier abfackeln wir wollen aber ich glaube das bringt nicht viel weil er gegen Feuer im ist können aber hm, wie machen wir das am besten kann auf jeden Fall sehr viel laufen und sehr weit schießen können wir damit auf Bergen glaube schon ja das kann auch im Berg laufen Möchte ihn aber gerne so positionieren, dass er den Gegner treffen kann. Also gehen wir hier hin. Und fucken den ab. Ah, es schiebt ihn auch gleich. weg. Oh, das hat der so viel Schaden gemacht. Das war worth it. Wir ihn umbringen? Yep, easy. Können wir uns hier langsam dahin bewegen. Den gehen wir hier hin und raten die Wälder. Ne, hier hin und die Wälder ein klein wenig ab. So, ich mache da gleich sehr viel Schaden. Drei extra Schaden, wenn er den nächsten hier angreift. Und ich werde wahrscheinlich den hier töten wollen. Einfach wegen der Flagge. Unsere Kartoffel bewegt sich schon mal hier hin und der Zauberer kann den hier heilen. Machen wir dann auch direkt. Lengo sinnvoll hinschießen. Und wenn er zweifel ähm, nach vorne geht, er kann nur ein nach vorne. Trip. Ja, gut, der braucht eh keine Energie mehr, was fein so. Okay. Oben haben wir auch einen, der laufen kann, irgendwie. Auch der kann hier noch ein bisschen, noch einen Schritt walken. Der könnte auch walken, aber der gefällt mir hier in der Position. Er beendet auch noch Zug. Noch hier ein bisschen Schläge. <lacht> der stand noch dem Feuer. Der wird den hier gleich sehr viel Schaden machen. So, wir müssen jetzt einfach planen, wie wir vorgehen. Hier kommen gleich wieder Gegner rein. Denk ich denke, wir werden Tag auf jeden Fall benutzen. Oh, das hat gar nicht seinen Stack gefüllt. Scheiße. Warum hat der keinen, keinen AP? Hm. Erstmal gucken, wo der hinschießen kann. Okay, der kann hier hinschießen und trifft den damit. Das ist okay schaden dann noch sechs dann können wir hier noch mal unseren blitz einsetzen dann noch ein leben kann ihn einfach umbringen ohne schaden zu nehmen ist sehr gut finde, taktisch so der kann hier nichts sinnvolles machen Wie angriff hat der Drache eigentlich ja, das sieht man so gar nicht okay denken wir Kette den hier ein mal schauen wie viel oh, der macht sehr viel schaden könnte tödlich sein ach scheiße zwei leben wie macht der es könnte ihn besiegen wir versuchen es okay nice wir sind eigentlich dann wieder los geworden. sehr sehr hilfreich so ich kann keinen rest machen ich weiß nicht warum ach so das er kann allgemein nicht so kann sich nicht bewegen weil er im Wasser steht. Er hängt hier so also ein bisschen fest. an Lucky. Wir haben nichts was gegen Feuer im Moon, also gehen wir jetzt hier einfach aufs Feuer rauf gegen Schaden, aber können da nicht so die Dinge einnehmen. Dann tankt, stellen wir uns hier hin zu den Gegnern. Hier haben auch eine Position und dem Magier mal sehen. Ach, schlechtes Positioning. da wir gehen einfach hier hin, sammeln die noch ein Kristall ein den was können wir noch so machen okay, wir können nichts mehr machen wir werden unseren zug so hier oh mein gott sind die menge gespawnt <lacht> aber unser trach kann jetzt schön reinballern ey fällt mir so, den schon mal ordentlich ein ins gesicht und hier noch hinlaufen wir können riskieren dass er eingekettet ist aber dann können wir den auf jeden fall umbringen Ja, der Tache tötet ihn schon alleine. Vielleicht können wir uns jetzt hier sogar wieder wegbewegen, ein bisschen. Ja, können wir. So, dann nimmt die Flagge ein. So, dann Fähigkeit. Warte mal, da kann er also zwei Schaden machen und sich dann quasi wegbewegen. Und hier also jetzt. Oh, der zieht ihn mit das habe ich jetzt nicht erwartet aber wir können ihn jetzt wieder wegschuss wenn wir wollen aber das ist verschwendung das bringt gar nichts ich wusste nicht dass der ihn mitzieht ich dachte er schlägt ihn und fliegt quasi ein stück weg habe ich den links falsch eingeschätzt wir können den hier auf jeden fall hier wieder ein bisschen ins play reinbringen wir muss ich hier ein bisschen annähern ich habe Angst, dass dann ich finde gruselig, dass er so nah am Wasser steht. Das gefällt mir nicht ganz. Ich denk mal, diese Flagge hier wird unser Ziel sein. Vielleicht sogar diese. Wir hier mal gucken. Warte wir erst gucken, ob wir einen heilen können. Von da aus. Nope, kein gute Healing. High Opportunity. Wir können gucken, was hier in der Nähe ist. Und wie viel Schaden. Komm, den Kampf gehe ich ein. Da können wir auch diese Fahne einfach demnächst einnehmen. Kann der endlich laufen? Er kann laufen. Holy shit. Oder schießen, aber schießen bringt uns gerade gar nichts. Wir wollen den hier, den jetzt abschießen können. Das ist, das gefällt mir. Den gehen wir hier hin. Was können wir noch machen? Bei den noch einen Schritt move. Oder den hier weg. Ich glaube, ich mache so. Ich schütze hier meinen anderen Robin, weil der halt sehr stark ist. Ja, und das war es dann auch schon mit aktiven Sachen, die wir tun können. Ich denke, unsere strategie ist hier oben den Turm einzunehmen. Das hat einer von uns gestorben. Sehr traurig. glaube der stirbt auch an Feuer? Ja, an Lucky. Wenn auf jeden Fall hier hinschießen, hat noch vier Leben. nicht noch Range. kann können jede halt Runde hier raufschießen, wenn wir wollen. Das will ich eigentlich nicht. Ich möchte meinen Drachen auf jeden Fall mehr in Play bringen. Ich bringe meinen Drachen hier einfach mal hin. Können wir demnächst hier hin. Da soll ich auch weiter Richtung oben bewegen? So, was machen wir mit anderen, der Robin? Wir könnten definitiv mit dem Blitz ihn hier töten. Mit ihnen halt ein Schlag noch machen wir auch, weil das war eine vier sterne einheit Die umzubringen. Ist auf jeden Fall ein Win. Den hier haben wir auch noch. Der kann auch noch durchs Feuer laufen. Das möchte ich nicht. Ach, kann er Feuer löschen? Ähm... Nein, kann er nicht. Wir riskieren einfach mal mit ihnen am Rand lang zu gehen. Und da darauf Robin gehen wir hier hin. Einfach um hier näher ranzukommen. Ein Blitz von Robin hier drauf und der ist tot. Viele Kristalle haben wir eigentlich, sehe ich gerade irgendwie nicht. Der ist halt gerade sehr gesteckt, der macht 5 extra Schaden, wenn er kämpft. Also mit denen kämpfen ist auf jeden Fall ein guter, guter Plan, Denise. Oh, der hat mich in die richtige Richtung geschubst. Das ist <lacht> sehr nett von ihnen. Weil ich will eh nach hier oben. Vielleicht kann ich den Drachen nutzen, um ihn zu töten. Wobei ich brauche nicht mal den Drachen dafür. Weil der Drache kettet ihn halt direkt. Macht aber auch Feuer. Könnte aber auch mit dem Drachen einfach herangehen. ups wie viel Scham macht er? Okay, der tötet ihn garantiert. Dann haben wir ihn schon mal weg. Der Plan ist dann, den Drachen jetzt zu beschützen und nächste Runde dann mit den Drachen quasi dinge einzunehmen, wobei ich glaube er kann nichts einnehmen, oder? Ich kann ihn nicht aus, doch ich kann ihn auswählen. Ähm doch, er kann es einnehmen. Das er wird wahrscheinlich den Turm hier demnächst dann einnehmen und dann haben wir gewonnen. müssen wir quasi noch die Gegend sichern. Bin noch mit englern Ach, wir haben noch hier unser Wasserfreund. Dann laufen wir mal weiter am Feuer rum. <lacht> Ich hoffe, der wird mit dem bogenschuss nicht runter. Wobei ich hoffe, er schuss mit dem Bogenschuss runter, weil dann er lässt allerdings hier oben unsere Formation in Ruhe und wir können den Tower einnehmen. Na ja, sehr gut. Wir sind halt ziemlich nah dran am Tower. Der Dacher muss überleben. Das ist gerade höchste Priorität. Deswegen gehen wir hier quasi ins Schlachtgebiet rein. <lacht> wir hätten auch den einnehmen können mit dem Drachen. Das wäre vielleicht ein guter Move gewesen. Den hier opfern wir einfach. Wir gehen jetzt hier ran. Wir den hier noch runter. Sehr nice. konnten wir noch einen Gegner ausl äh, auslöschen direkt. Hm. Den gehen wir hier hin. Wir gehen sogar hier hin. Kann wir hier in der Gegend noch rumschießen, für eventuell? Ja, das ist ein guter Winkel. Wir können hier noch einmal quasi abfackeln oder den abfackeln. Fünf Schaden gemacht, sehr schön. Er wird sich sein überlegen, ob er kämpfen möchte. <lacht> Kneipps, okay, sie lassen unseren Drachen in Ruhe. Ja, nicht ganz, aber der wird unseren Drachen nicht töten können. Wir gewinnen also diese Runde. Oh nevermind, der Tag kann es doch nicht, warum kann er es nicht einnehmen? Ähm ich verstehe nicht, warum er es nicht capturen kann. Ach, weil ein Gegner in der Nähe ist, okay. Hm. So, was kann der, kann der schubsen? kann er nicht. Wir müssen den hier loswerden. Wir haben aber keinen effektiven Weg, den wegzuschubsen gerade. Na ah, Mann, und ich dachte, das ist ganz einfach hier. <lacht> Scheiß jetzt. Wir mit wir den einen Schritt gehen, dann können wir hier hinschießen, treffen ihn. Schon neun Schaden. Wir gehen hier weiter in die Richtung. den Seppen noch drei Leben. ich mal, dann fangen wir ihn halt ab. Oh, und so haben wir schon gewonnen. Weiß nicht warum, aber der hatte wohl eine Flagge gehabt. Weiß nicht, ob ich übersehen habe oder keine Ahnung. Aber I take it. Wie im Intro schon erwähnt, wir haben auf jeden Fall jetzt eine vier Jahre sweet Das habe ich jetzt hier rausgeschnitten, einfach dann das Video ein klein bisschen zu kürzen wir verlieren die streak jetzt nicht und wir haben diesmal geld lens bekommen mal wieder mal schauen hier ist ein roya den wir einnehmen können was ist sonst auf der map los hier sind ein paar einheiten ich würde sagen unsere mission wird richtung roya laufen wir haben hier ein ice mage wir erst erstmal ein paar kilometer Wir auf jeden Fall diese Richtung entlang gehen, auch wenn hier starke Gegner sind. Wir werden den Turm einnehmen, die Einheit mitnehmen. Und von da aus arbeiten wir uns dann weiter voran. Der geht vielleicht hier ein bisschen hoch, mal schauen. Wir auf jeden Fall erst erstmal so richtung Mitte. Schon oh hier ist einer mit 5 Sterne, holy shit den können wir schießen ich denke, das machen wir auch weil solche starken Gegner möchte ich relativ zügig erledigen. Ja, dachte ich mir schon, durch Wasserlaufen ist halt schwierig. Außer für unseren legendären Gave lands Oh, hier ist noch ein Gegner. Wir gehen hier im Wald. So, wir haben nicht mehr wirklich was zu erledigen, also beenden wir den Zug. Drücken weiter ran. Schießen wir einmal weg. Dann nach vorne. Dass wir hier ein bisschen aufrücken können. Können wir hier hinschießen auf jeden Fall. Treffen den auch. Gleich gehen wir hier hin. Gehen wir hier hin. Den rücken wir auch nach. Eismagier, was ist das Eissturm? Ähm Geht alles ein, das ist ein Teleport. Ich ja, werde mal den Teleport benutzen, auch wenn es jetzt zwei Kristalle. Okay, das macht überall Eis. Auch oh, Scheiße, jetzt sind wir direkt neben den Gegner. Oh nein, das ist kein Kampf, den wir wollen. <lacht> Never mind, ich ziehe mich zurück. <lacht> das hat ein bisschen verschwenderisch der Move. Wir werden nun Zug gucken, was der Gegner macht. Aber hier geht es ein bisschen kleine Tudelerei. <lacht> so, ähm, hier oben ist ein Flaggenträger gespawnt. Den gehen wir jetzt hierhin. Kann er noch laufen? Nope, kann er nicht. Was kann der? Ähm, der kann schubsen. Kann den wegschubsen und dann weglaufen quasi. <lacht> das machen wir auch. Fällt mir. und der gehen wir mal an Land. Er geht hier kämpfen. Mal sehen, wie der Kampf aus ja das ist ein kampf den wir wollen Fällt mir den gehen wir einen runter und schießen dann hier einmal so dass wir die beiden treffen sehr nice das können wir nicht singen dachte wir können jetzt umsingen ähm Verstehe das nicht ganz. Wir testen jetzt einfach mal aus. Oh, Scheiße, okay. <lacht> Interessant. Ah, ich würde den gerne. Oh, ich kann den umbringen. Nice. Aber wir haben den doch können. Ist alles anders. Und nee, wir haben den doch geflankt. Sehr nice. Wir haben zwei Gegner ausgeschaltet. Dessen zwei Runden eingefroren. Das ist fein für mich. Ja, doch, ich würde sagen, erfolgreicher Zug. Die haben zwei Gegner ausgelöst, ohne wirklich Schaden zu nehmen. Die rücken natürlich auf in unsere Richtung. Hier kommt noch Holy Shit. Die hat einfach auf uns eine Granate geworfen oder so. <lacht> Frechtax. denke, den singen wir jetzt und hauen den voll kaputt. Und für mich nach dem Plan. Mal gucken wir mal, wie viel Hitze der braucht zum Sterben. Der macht auch gut Schaden, sehr schön. Nehmen wir gleich jetzt zum Einnehmen Na Bogenschützen. Was machen wir mit unseren Schützen? Wir können einen Schritt runter gehen und den hier abknallen. War den ein bisschen wegschubsen, auch gleichzeitig. Ate mir. Wir zwei Fälle hoch. Jetzt sind wir mal davor. Den auch. Drücken in diese Richtung ein bisschen auf. Hier wird gleich Krieg entstehen. Mehr können wir nicht machen diese Runde. Oh, shit. Wir voll weggeschubst. Der Typ ist ein kleines Problem, ey. Der knallt uns einfach ab die ganze Zeit. schon wir jetzt hier erstmal den Turm hier will ich schon irgendwie gerne hinkommen aber es ist schwierig dahin zu kommen den will ich töten das ist halt eine flagge denke mal wir müssen erstmal hier unten jetzt krieg führen er soll nicht brennen aber jetzt schwer das zu umgehen er ist halt gleich hier in der richterischen Front, das ist gar nicht gut. Ein bisschen Schaden anrichten. Ich glaube, die wird schlimm, wenn wir jetzt nichts tun. Wir müssen irgendwie was... ...tun auf jeden Fall. Na, der hat so gut positioniert, ich kann hier jetzt gleich drei nach gleichzeitig treffen. inklusive mit dem Fahrentrainer. kann ich mir nicht entgehen lassen. So einen heftigen Schuss, <lacht> denke mal, mit dem gehen wir noch mal hier in die Richtung, weil hier auch ein bisschen Krieg entstehen wird. Dem wir auch müssen einfach so ein klein wenig verteidigen. Ups, kann er auch was machen? Nope, kann ich so machen. Das könnte tatsächlich muss werden. Dann ne? wird ein bisschen scheiße aufgestellt. Also, ja, sterbt schon der erste von unseren Leuten. Die fängt halt jetzt echt Stress an. Oh mein Gott, ey, das. Wir kriegen dem Maul. Wir müssen uns ganz schnell was überlegen, wie wir das wieder umdrehen können. Hm. den einen zur seite gehen sollte er äh ja, kann er hier hin schießen wir den schon mal erledigen potenziell ja nice zwei damage also genug wir sind halt ein bisschen scheiße positioniert gerade auf der map wir werden von allen seiten quasi eingekesselt noch das ähm okay kann später hilfreich werden die bulldozer sind fucking tanky wir müssen auch wie was anderes machen Wenn wir jetzt hier kämpfen werden wir um und sterben wir müssen vielleicht hier gleich hinfliehen oder so irgendwann das wird nächste runde der plan sein Das ist ein Thema Flucht. Oh mein Gott. Wir werden ruiniert. Aber wir können halt nicht mal mehr fliehen. Wir sind halt so eingekesselt. Jetzt ist unser Fluch Fluchtweg ist jetzt schon kaputt. Frierte Leute ein. Ähm. Nein, da geht Wasser ein. Das heißt, hier ist Eis. Hier können wir vielleicht irgendwie taktisch rüberrutschen, wenn wir wollen. Kann Gave noch so an Eiselemente beschwören. Er, er hat quasi ein Escape. Er kann es ja einfach wegbieten wir machen das. Oh mein Gott, warum hat der Schaden bekommen? Weil er in Feuer gerutscht ist. Ist möglich. fagmann hm. Okay, wir können hier... Aber wir müssen auf ihn landen, um ihn zu heilen. Scheiße, ich dachte. Ach, Mist. Was schlecht. Müssen wir den hier wohl umzingen? Haben wir gerade halt keine andere Wahl mehr oder weniger? Der kann schubsen. Schubsen bringt uns alles nichts. Hat. geht nicht in jede Richtung. Ach, das Feld daneben muss reißen, damit das machen kann. Ich will ihn aber nicht opfern. aber halt auch keinen Fluchtweg, außer durchs Feuer, was schlecht ist. Oh fuck. Das ist wohl der Plan, den zu flenken und dann zu attackieren. Können wir jetzt einen Gegner ausschalten noch? Der wird sterben, Mann, das ist sehr schlecht. Unser stärkster Kämpfer wird sterben diese Runde. Wir haben gerade keinen guten Weg, irgendwas zu erreichen. Der wurde der erste Los in der Ranked serie <lacht> Er muss halt mindestens ein Feld frei haben, damit er bouncen kann. Er könnte ihn töten, ist aber nicht garantiert. Fällt mir nicht. Text? attack Wir haben halt noch ein, zwei, drei Einheiten, glaube ich. Ja, wir haben noch diese drei Einheiten. Wie sollen wir damit irgendwas... Fuck, man. Hier hin in diese Richtung. Vielleicht kommen wir irgendwie da oben hin. Okay, damit haben wir hier gerade einen getötet, wenn ich mich nicht täusche. Das ist schon mal ein sehr nice. Der wird nicht wegkommen. Ich hoffe, der tötet ihn wenigstens. Oh hat ihn getötet. Das ist sehr wichtig gewesen. oh mein gott ist so runde hart ey. <lacht> wir müssen wahrscheinlich die beiden einnehmen um hier irgendwie noch mal voranzukommen das ist schon unser turm ach das, guck mal, das ist schon unser turm den haben wir eingenommen was ich gar nicht realisiert what the fuck Dann werden wir erstmal mal drücken und schauen was dagegen gegen treibt ja die der wird früher oder später sterben vielleicht kein Weg dann vorbei kann auf jeden Fall hier noch einen gleich mitnehmen oh mein gott und der wird auch gerade fast umgebracht holy shit und hier kommt der nächste gegner auch mit einer flagge aber das ist gerade nicht so hilfreich was passiert wenn wir auf einen gegner landen kriegt der schaden aber ah, wir, oh, wir bouncen oh mein gott das wusste ich nicht dass wäre taktisch so hilfreich gewesen das früh zu wissen So, was kann der? Er kann der? Nein, er kann Feuerball schießen. Dann also machen wir es mal direkt. <lacht> Schaffen uns so ein bisschen in Sicherheit noch. Sehen wir hier? In die oh, hier ist auch noch ein Gegner, ein starker Gegner. Die Runde ist so schwer. <lacht> hier noch eine jam Power. Wir müssen auf jeden Fall hier sammeln und hier oben dann irgendwie was durchkämpfen. Und vielleicht den Flaggentypen töten. Und den Turm noch einnehmen. Wir müssen vier Flaggen. Wir brauchen vier Flaggen dieses Mal. Aber jetzt erst realisiert. Ich war immer noch auf drei. Oh, ich habe meinen Eisauber vergessen. Der hätte doch bestimmt noch einen Zauber machen können. Der irgendwie Schaden machen können. Scheiße. Aber ich habe den gar nicht benutzt, diese Runde. Das Wasser hier ist auf jeden Fall hilfreich. Das gibt uns ein bisschen Platz auf der Map. Hm. Er rückt halt weiter auf pack mal live Man kann nicht. Ach so, er kann nicht durch den Wald dashen. Okay. So der kann ihn runterschubsen direkt. Sehr sehr gut. Das ist sehr hilfreich. Holy shit. Hier in die Richtung, oh, ich will eigentlich, oh, fuck, man, und ihn eigentlich damit hin Das wäre so nichts. Kann ich noch laufen? Kann ich Mit dir noch einen Schritt laufen? nein, kann ich nicht. Verdammt, oh mein Gott, wir sollten auf jeden Fall hier einen Sprung wagen. Einfach um hier ein bisschen weiter wegzukommen, Ein bisschen Platz zu gewinnen. Werden wir noch Anzug. Das ist der nächste Tor, den wir einnehmen. Den können wir wahrscheinlich irgendwie umbringen. Da wird es sicherlich einen Weg geben. So. Anders schießen und trifft da einen von den Gegnern. Ich bin schon fast was du geneigt, runterzugehen und den wegzuschießen. Aber dann können wir das Ding hier nicht einnehmen. Wir nehmen das Ding ein, der meint, wir brauchen das. Wir haben keine AP für den Feuerball. Scheiße, das können wir die AP einsammeln? Kommen wir nicht ganz ran. Mehr können wir nicht machen diese Runde. Wir haben zwei Flaggen. Einer von denen wahrscheinlich. Die sollten wir eigentlich hinbekommen, den zu töten. Den müssen wir halt noch einnehmen können, irgendwie. Oh nein, was? Oh mein Gott, fuck. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, das ist ein Problem. Der ist so stark, das ist ein Problem. Wir haben ein Problem. Legit. Hmm. den töten schon mal auch das macht keinen schaden das schubst ihn noch fuck auch problematisch ich dachte das macht schaden oh man wir müssen den put kriegen um die runde gewinnen zu können und da gehe ich nach Warum kriegen wir eigentlich keine Verstärkung? Er kriegt zwei mal Verstärkung, wir kriegen gar nichts, ey. Außer die zwei einzelnen Einheiten nur einsammeln können. Kann er nicht wegen der neue Einheit zum Sammeln spawnen. Aber oh, ich glaube, der kann sich mit dem Feuerball gleich runterschubsen demnächst. Das ist auch nicht gut. Uff. Könnt ihr nicht mal einkerzen? Wir können den hier töten. Was? Der zählt nämlich, dachte er hat nur zwei. Ich dachte, wir können Warum hat er dich zurückgeschlagen? Ich bin sehr verwehrt. Nein, da will ich nicht hin. Ich will hier hin. Ich dachte, dass er stirbt. Ich glaube, wir haben einfach nur seinen Bike kaputt gehauen. Fuck. Da gehe ich so eine Übermacht. Hier gerade quasi nur unseren Tod hinaus, solange wir können, also lange werden wir es nicht mehr aushalten. Und oh wow, der ist auch fast tot. Okay, der ist tot. wir haben noch zwei Einheiten kann man aufgeben, Ach, egal was wir aufgeben, wir machen jetzt einfach hier noch mal so ein paar feine Moves. Schlagen den ein paar Mal. Vielleicht töte uns ja. Nope. Das ist... Oh, guck mal, hier kommen die nächsten Gegner gespottet. Mann. Hallo. Wir haben eh schon nix. Wir haben noch eh schon nix. Und er ist tot. Unser letzter wird hier einfach drauf gehen. Okay, so, wir wollen besiegt sehr, sehr schade. <lacht> da ist unsere Winningsfliege von 4 auch wieder kaputt direkt. Gucken wir unseren Rank an. Wir sind aber trotzdem noch Rank 5, aber 0 LP. Ich keine Ahnung, warum die Winningsfliege immer noch da ist. Ich dachte, die geht weg. Vielleicht zeigt das immer die höchste Winningsfliege an, die wir erreicht haben. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei für euch fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich werde euch irgendwo noch die Playlist jetzt einblenden. Da könnt ihr draufklicken, wenn ihr alle Folgen sehen wollt. Abonniert den Kanal und schreibt was in die Kommentare. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. zweck ist es raus.